Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Mischkultur aus Möhren und Zwiebeln. Häufig werden diese zwei Pflanzen zusammengesetzt, weil man der Hoffnung ist, dass die Möhre die Zwiebelfliege fernhält und die Zwiebel die Möhrenfliege. Das Problem ist, die Möhrenfliege riecht nur die Möhre, die Zwiebelfliege nur die Zwiebel. Das heißt, die Möhrenfliege riecht Möhre und irgendwas anderes und Zwiebelfliege riecht Zwiebel und irgendwas anderes. Lassen sie sich auch nicht davon abhalten, das zu suchen. Der ja, Bestand ist sehr klein, es ist unwahrscheinlich, dass die Fliegen herkommen, es sei denn, sie werden mit der Erde eingeschleppt. Deswegen braucht Ihr euch da keinen Zurück machen. Möhren und Zwiebeln haben fast gleiche Bodenansprüche und auch Ansprüche an die Kultur. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, die zusammenzupflanzen und sie stören sich nicht gegenseitig. Auch bei dem Erntezeitpunkt liegen sie ähnlich. Also wenn ihr es gerne so zusammenpflanzen wollt, könnt ihr das machen. Achtet aber darauf, dass nicht wie hier, sich Umquater dazwischen etablieren, den Pflanzen das Licht streitig machen. Denn beide Pflanzen sind recht konkurrenzschwach. Damit wünsche ich euch viel Spaß und denkt dran, ihr könnt von der Zwiebel auch den Lauch so essen, ohne die Zwiebel ernten zu müssen.